Hallo die Partners, neues Video zum Thema WP-Forms, eines der besten Formular-Plugins für WordPress. Das gibt es zum einen in der Lite-Version und zum anderen in einer Pro-Version. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du ein einfaches Formular mit der Lite-Version erstellst. Und wenn dich das interessiert, dann bleibe jetzt dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. Ich bin jetzt hier in meiner Testumgebung von WordPress, habe das Formular-Plugin WPForms bereits installiert. Das ist auch in Deutsch erhältlich. Du musst allerdings aufpassen, ich glaube, es ist nur in Deutsch-Du-Form erhältlich und nicht in Deutsch-Sie-Form formell. Deswegen wird hier teilweise nicht alles in. Deutsch angezeigt und wir stellen jetzt ein ganz einfaches Formular zum Beispiel für eine Kontaktanfrage und ich zeige dir, wie du nachher dir auch eine Benachrichtigung schicken kannst, damit du weißt, dass dich auch jemand kontaktiert hat. So du hast hier den Button Neues Formularfeld äh, bzw. neues Formular hinzufügen. Ich habe es mal ein bisschen größer gemacht, damit du es auch siehst. Jetzt kommen wir schon zu einer einer Vorauswahl. Du kannst hier ein Simple Contact Form oder zum Beispiel Newsletter Sign-up Form. Du siehst, hier ist nicht alles genau in, in, in Deutsch übersetzt. Ich starte immer mit einem leeren Formular und gebe dem hier jetzt mal Kontakt. Leeres Formular. Und du siehst hier eine ganz einfache Benutzeroberfläche. Hier kannst du via Klick ziehen, also sprich drag and drop, das Ganze äh, hinzufügen. Und für ein einfaches Kontaktformular, sage ich mal, je weniger Informationen, desto besser. Aber so für ein einfaches Kontaktformular auf deiner Webseite, wenn du einfach, äh, ich sage mal, kontaktiert werden möchtest, da brauchen wir ja zuerst mal den Namen. Also ich klicke hier den Namen an und ziehe ihn einfach rüber. So. Und jetzt steht der Name. so Wenn ich jetzt das Feld bzw. das Formularfeld anklicke, dann habe ich hier die Möglichkeit, noch das Label zu ändern. Das ist das, was oben drüber steht. Hier mache ich das immer so genau wie möglich, damit die Personen dann auch wissen, wie das funktioniert. Beziehungsweise kann hier unten auch noch anpassen, zum Beispiel einfach. Name, Vorname, dann wird beides äh, zusammengeschrieben. Oder hier Vorname, Nachname. Und wenn du jetzt ganz viele Leute hast, dann äh, kannst du hier vielleicht auch einen Zweitname hinzufügen. Äh, ist aber eher so suboptimal, sage ich jetzt mal. Jetzt hast du hier Name und Vorname. Jetzt ist aber das Ganze äh, umgedreht, das heißt der Nachname. Also ändern wir das hier oben auch. Vorname und Nachname. So, dann ist es, ich sage mal, ziemlich einfach und klipp und klar. Hier könntest du noch eine Beschreibung hinzufügen. Zu deinen Vor- so, Vor- und Nachnamen. Auf Deutsch gesagt dubbelsicher mache. <lacht> Gut, dann. Bei den Feldern hast du hier noch eine erweiterte Möglichkeit. Du kannst es noch äh, klein machen, wenn du nicht so viel Platz hast auf deiner Seite. Mittel oder groß. Voreingestellt ist immer Mittel in der Regel. Du kannst hier auch noch äh, einen, Platz, einen Platzhalter hinzufügen. Hans, Meier. Dann wird das quasi so in deinem, äh, nee das ist der Standardwert. Hier, Meier. Dann wird das quasi hier vor angezeigt und wenn man dann reinklickt, dann kann man es ausfüllen. Du hättest hier noch die Möglichkeit CSS-Klasse zu vergeben oder äh, das Label zu verbergen zum Beispiel. Dann wird Vorname und Nachname gar nicht äh, angezeigt. Oder du kannst hier das Sublabel noch verbergen. Dann wird unten nicht Vorname und Nachname angezeigt, sondern nur oben Vorname und Nachname. Und... Wenn du jetzt zum Beispiel hier auf äh, etwas klickst, was in der Light-Version nicht zur Verfügung steht, dann bekommst du natürlich die Info äh, mit der Pro und in der Regel hast du so zwischen, ja, sie machen sehr oft Aktionen zwischen 40 und 75 Prozent. Ich glaube, Black Friday waren sogar 75 Prozent, die du als äh, im ersten Jahr vergünstigt bekommst. Ne? Da kannst du dich dann informieren auf der Pro-Seite oder im Link, den ich hier im Video hinzugefügt habe. Dann gehen wir nochmal zurück auf Allgemein, das hier brauchen wir nicht und gehe hier oben wieder auf Felder hinzufügen. Was brauchen wir noch? Ich glaube, eine E-Mail Adresse wäre nicht schlecht. Auch wieder klicken und ziehen. Bitte schreibe hier. Was könnten wir noch für ein Feld hinzufügen? Eventuell vielleicht, äh, ja, ich sag mal, äh, eine Telefonnummer. Die ist jetzt hier aber nicht zur Verfügung, ne? weil das nur auf Pro funktioniert. Jetzt gibt es aber einen kleinen Trick, den ich dir zeige. Du hast natürlich hier einen einzeiligen Text, ziehst das hier rein. Und statt hier einzeiliger Text machst du dem Leben Telefonnummer. Bitte im Format plus 4,1, 7,1. So, zum Beispiel im internationalen Format, wenn du das gerne so haben möchtest. Und schon hast du quasi ein Telefonnummernformular äh, erstellt, ohne dass du die Pro-Version brauchst. Ne? Und so kannst du eigentlich das mit mit jedem Feld, äh, was dir fehlt, hier auch zum Beispiel bei Anschrift, gehe ich jetzt hin und mache einen einzeiligen Text und schreibe hier Adresse, Straße, PLZ und Ort. Na, dann kann man das hier einfach einfügen und falls du dieses Feld als erforderlich hinzufügen möchtest, dann Machst du hier einfach den Regler an oder aus und schon hast du das Feld, was dann mindestens ausgefüllt werden muss. Und was ich zum Schluss auch noch gerne habe, ist dieser Textabsatz. Und statt dem Textabsatz deine Nachricht an mich oder ihre Nachricht an mich Können wir zum Beispiel schreiben, falls du noch eine Nachricht an mich senden möchtest zur Ergänzung, bitte hier eintragen. So, jetzt gibt es hier auch wieder ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel könntest du jetzt hier Platzhaltertext hinzufügen, ein Standard, Standardwert zum Beispiel oder auch die Länge begrenzen gibt es auch. Du kannst zum Beispiel sagen, maximal 350 Zeichen. Und dann würde ich dir empfehlen, in diesem Standardwert maximal 350 Zeichen und vielleicht beim Platzhaltertext das auch noch maximal 350 Zeichen. Dann sieht man auch direkt, aha, es wird äh, ist nicht so ein riesen Riesentextformular. Ne? So, jetzt haben wir natürlich noch ein Problem, nämlich äh, es fehlt noch äh, die Abfrage des Captures. Kann ich hier auch einfach hinzufügen. Und wenn ich die Einstellung für das Capture noch nicht konfiguriert habe, dann äh, kommt diese Meldung. Das heißt, ich speichere das mal, dann ist das Ganze gespeichert, gehe zurück über diesen Schließen-Button, gehe hier in die Einstellungen rein und in den Einstellungen haben wir hier das Capture und hier kann ich entweder das Age Capture, was ich grundsätzlich empfehle, weil das ein bisschen besser ist und weniger gut geknackt werden kann als das Recapture, aber du kannst hier das entsprechend äh, hier hinzufügen. Age Capture oder Recapture die entsprechenden äh, Keys hinzufügen und dann funktioniert es auch im äh, WPForms-Formular drin. Und beim Age Capture ist es so, dass du hier auch ein, ein Plugin installieren kannst und dann im Plugin selbst schon definieren kannst, ob das zum Beispiel auch bei WPForms äh, angezeigt werden soll. Gehen wir wieder zurück auf alle Formular. Ich habe hier dieses Kontaktformular. Gehe wieder auf Bearbeiten. Ganz wichtig, ich würde es zwischendurch immer mal wieder speichern, ne? nicht, dass da was äh, vergessen geht. Wir haben jetzt also hier dieses komplette Formular. Die Adresse hätte ich gerne, beziehungsweise ich mache bei der Adresse, mache ich noch, äh, das soll nicht erforderlich sein. So, dann speichere ich mir das Ganze ab. Und wenn ich jetzt noch keine Kontaktseite habe, dann habe ich hier direkt die Möglichkeit über einbetten entweder in eine existierende Seite das Ganze einzubetten oder eine neue Seite direkt zu erstellen. Und wenn bereits ein Formular schon besteht und du das zum Beispiel über einen Shortcode äh, selbst einfügen möchtest, dann kannst du hier einen Shortcode benutzen, den hier kopieren. Dann zurück auf die Seiten. Dann haben wir hier die Titelseite. Bearbeiten. Ich gehe jetzt mal hier in den Elementor rein. Da kannst du dann einen Shortcode hinzufügen. Und zuerst mal ein Widget. Dann hast du hier, wenn du WPForms bereits installiert hast, dann wird das hier auch frei. Einfach reinziehen und dann direkt ein Formular ausfüllen bzw. auswählen. Jetzt ist das Formular direkt integriert oder ich kann auch hingehen und das Ganze mit einem Shortcode machen. Shortcode hier hinziehen, Shortcode einfügen, speichern. Und jetzt hast du das Ganze auf der Hauptseite bereits drin. Das ist das ohne Shortcode mit dem äh, mit dem Widget von WPForms und hier hast du das Ganze mit Shortcode. Jetzt zum Schluss geht es noch darum, eine Benachrichtigung hinzuzufügen. Gehen wir also wieder zurück auf die WPForms Seite. Alle Formulare. Das Kontaktformular und hier in die Einstellungen rein. Du kannst bei den Benachrichtigungen die Benachrichtigung an dich hinzufügen. Wichtig ist, hier kannst du in der Light-Version nur für dich als Administrator eine Benachrichtigung hinzufügen. Die ist schon automatisch aktiviert. Hier kommt neuer Kontakteintrag als Betreffzeile, dann von welcher äh, dein der Name von, von deiner Seite ist hier drin und hier das würde ich direkt mal löschen und hier Smart Tags anzeigen, Vorname und Nachname und E-Mail des Absenders auch löschen. Nicht die Admin E-Mail Adresse, sondern die E-Mail Adresse, ebenfalls die Antwort E-Mail Adresse. Hier auch das zweite Feld und unten hast du All Fields. Da werden dir also dann alle Felder entsprechend übermittelt. Ich speichere das Ganze ab. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel noch eine Dankesseite hast, dann kannst du hier über die Bestätigungen statt dieser komischen Nachricht noch eine Bestätigungsseite anzeigen, zum Beispiel Seite anzeigen. Und dann haben wir hier jetzt ist nur die Titelseite aktiv, also die Seite, die du als Bestätigungsseite dann auswählen möchtest, muss bereits aktiv sein. Das Ganze abspeichern oder du kannst zum Beispiel gehe zu URL, kannst du auch machen, wenn du jemand auf eine andere Seite routen möchtest. Oder ganz einfach die Nachricht anzeigen. Danke fürs Kontaktieren, ich kontakte dich schnellstmöglich. Da kannst du dann hinschreiben, was du möchtest. So, Und wenn ich jetzt auf der Startseite das Formular ausfülle. Das ja, das muss ich nicht ich ausfüllen. Absenden. Dann wird hier hochgescrollt und oben wird angezeigt, danke fürs Kontaktieren. Ich kontakte dich schnellstmöglich, also das, was du bereits ausgewählt hast. Das war's. Einfaches Formular erstellt über WPForms Lite, alles kostenlos mit zwei, drei Tricks kannst du da auch andere Komponenten, die in der Pro-Version nur verfügbar sind, auch hinzufügen. Wichtig ist, das Captcha zu hinterlegen. Da empfehle ich dir Age Capture und nicht Recapture, weil ich da sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Recapture. Und ja, falls du irgendeine Frage hast, kommentiere unter diesem Video oder kontaktiere mich auf rogeruckstuhl.ch. Was überall in verschiedensten Social Media Kanälen die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Und ich beantworte dir deine Frage sehr gerne. Den sehen wir, bis zum nächsten Mal und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen hoch da und abonniere meinen Kanal. Und jetzt habe ich dir hier noch zwei Videos als meine persönliche Empfehlung und wünsche dir weiterhin viel Spaß auf meinem YouTube-Kanal.